Ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ich Leute in Roblox scamme. Wie manche von euch vielleicht wissen, habe ich im echten Leben einen Job. Und in meinem Job geht es eigentlich unter anderem darum, Scammern das Leben schwer zu machen. Dementsprechend weiß ich auch sehr gut, wie Scammer im Internet und übers Telefon vor allem agieren. Heute spielen wir mal ein Roblox-Spiel, in dem wir in die Rolle so eines Scammers schlüpfen, eines Scam-Call-Centers. Und dafür öffnen wir einfach mal unser neues Büro. Da haben wir unseren Fisch. Sitzen an unserem Schreibtisch. So fängt es mit jedem scam hinter an. Hinten der Monster-Kühlschrank. Der muss sein. Und was ist da los? Ah, wer seid ihr denn? Hast du Geld? <lacht> Hast du Geld? Ich hab kein Geld. Ähm... Okay, bitte nicht meinen Fisch nehmen, bitte nicht Ich muss Bubba retten Diese Übersetzungen, was sind das denn für Übersetzungen? Aber das passiert halt, wenn man Untertitel übersetzen möchte Und dann so einzelne Wortpassagen, dann machen die gar keinen Sinn Leider wurde unser schöner Fisch, mit dem wir gerade Bubba speichern Das soll wahrscheinlich Bubba saven, also Bubba retten bedeuten Und mein guter Bubba ist jetzt weg na gut, dann müssen wir jetzt wohl Geld verdienen, um Bubba zurückzubekommen. Eine Million Dollar, das kriegen wir easy hin. Also gehen wir mal an unseren PC. Ach ja, und sind dann im Bloxonet äh, Explorer. Hier kann ich mir natürlich Upgrades kaufen für <lacht> im Schwarzmarkt für mein Scam-Call-Center. Jedes Scam-Call-Center fängt natürlich erstmal mit einer Person an. Und wir rufen einfach jemanden an, weil wir haben ja schon alles, was wir brauchen. Wir haben einen PC, um Leute zu scammen und... Jetzt müssen wir nur deren Bankverbindungsdaten, Kreditkartennummern oder irgendwas rausfinden, damit wir den Geld abziehen können. Rufen wir mal jemanden an. Ring, ring. Hey, hier ist Henry. Darf ich bitte deine Kreditkartennummer haben? Bitte legen sie auf. Ähm, ich koche gerne Steak. Einen Augenblick, ich habe meinen Hut verloren. Hier, <lacht> 7399. Dankeschön. 7399. Transferring to Bank Account. Das läuft ja richtig gut. Und 10 Dollar verdient. Ja, kein Wunder, dass äh, Henry so dumm ist und mir einfach so seine Kreditkartennummer gibt, wenn ich den nur 10 Dollar klauen kann. Aber alles klar. Für 10 Dollar kann ich auf jeden Fall mein Büro erweitern und einen Freund einstellen. Dann stellen wir mal einen Freund ein. Wunder oh mein Gott, das ist Luis. <lacht> okay, Luis, du kriegst das schon hin, oder? Wie sieht's bei dir so aus? Sehr gut. Du machst das. Ich glaube an dich. Oh, er ruft an. Luis ruft jemanden an. Ja, er telefoniert. Ich muss mal wieder das Sound anmachen. Ich hoffe, es läuft keine Musik. Ja, es läuft keine Musik mehr. Perfekt. Überweisung an Bank. Oh yeah. Und 5 Dollar. Louis hat sich sofort bezahlt gemacht. Das ist ein guter Mitarbeiter. Ich habe immer an Lewis geglaubt. Jetzt können wir weiter Leute abziehen. und Tatsächlich sieht das jetzt super einfach aus. Also jemanden anrufen, irgendeinen Quatsch am Telefon labern und dann geben die einen ihre Kreditkartennummer. Aber leider ist das die harte Realität. Es gibt viele Leute, die sich immer noch übers Telefon reinlegen lassen. Und die Betrüger sind auch nicht dumm. Die werden immer schlauer und die finden immer wieder neue Methoden, um Leuten ihr Geld aus den Taschen zu ziehen. Und... Auch wenn viele von euch vielleicht denken, das würde mir nie passieren. Bin ich ganz ehrlich, ich bezweifle es. Ich bezweifle es. Irgendwann werden die Betrüger mit einer Masche rumkommen, auf die selbst ihr reinfallen werdet. Aber wir machen einfach erstmal... Oh, wo kann ich mir Upgrades kaufen? Schnelleres Scamming, ja, das ist gut. Schnelleres Scamming immer. Und, ähm, auf jeden Fall mehr Geld pro Scam. Das brauche ich auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich ja noch genug Geld für schnelleren Transfer Speed. Und noch ein bisschen schnelleres Scamming. So. Gut, dann rufen wir mal wieder jemanden an. Ring, ring, ring, ring. Hallo? Wie hast... Oh, ich habe Tani angerufen. Wie hast du Skateboarden gelernt? <lacht> mein Enkel kann zwölf Wörter rückwärts sagen. Ähm... Läuft der Kühlschrank? Sag das nicht zu mir. Hier ist meine Kreditkartennummer. Alles... Aber dann solltest du ihn schnell wieder einfangen. Warum hat er aufgelegt? Na gut. Dann, ähm, gönnen wir uns einfach mal sein Geld und wieder 10 Dollar. Okay, wir brauchen wirklich mehr Geld pro Scam. Das machen wir. 28 Dollar muss ich zusammenkriegen dafür. Ähm, ich mache erstmal ein bisschen mehr Transfer Speed und dann machen wir nochmal einen Anruf. Ring, ring. Hallo? Wie oft ist du? <lacht> ich vergesse ständig meine Steuern zu zahlen. Das ist kein Problem. Wenn du ständig vergisst, deine Steuern zu zahlen, können wir das für dich übernehmen. Denn äh, wir sind äh, vom Microsoft Steuerservice. Wir brauchen nur deine Kreditkartennummer. Und schon kann es losgehen. Du erinnerst mich an meinen Frosch. Hier ist meine Kreditkartennummer. Dankeschön. Gut, dann gehen wir die mal ein. Und... Wir haben das Geld. Perfekt. Gut, jetzt noch mal ein paar Upgrades geholt. Aber ich habe das Gefühl, Louis arbeitet wieder nicht. Louis? Was bist du denn, du... Alex hier, Louis? Läuft alles bei dir? Er ruft noch an. Sehr gut. Darauf kommt es ja an. Gut, Louis, du machst das. Ich glaube an dich. Ich habe immer an dich geglaubt. Es ist so schön, mit Louis zusammen ein Business aufzuziehen. Und dann machen wir mal den nächsten Anruf. Und zwar... Ring, ring. Howdy. Ich vermisse Ronald Dragon. Ronald Dragon war übrigens ein Präsident. Das würde ich niemals sagen. Warum ist das schlecht? Egal. I've never had barbecue stores. Bitte legen Sie sofort auf. Was ist dein Lieblingsbuch? <lacht> Warum? Es ist egal, was ich anklicke. Sie geben mir einfach sofort ihre Kreditkartennummer. Das ist so lustig. Aber ich möchte wirklich keine Eichhörnchen in meinem Keller haben. Und jetzt noch schnell einen Anruf für mehr Geld pro Scam. Hey. Oh, Henry schon wieder. Wie sieht's mit deinem Lieblingsbuch aus? Ich bin kein kleines, heulendes Baby. Ich koche nämlich gerne Steak. Ey, cool. Ich wünschte, ich hätte auch eine Uhr, die Leder singt. Gehen wir mal der Kreditkartennummer ein. Es ist eigentlich schön so, wenn die Scam-Calls so schnell gehen. Ganz im Ernst. Normalerweise ist es so, dass Scammer sich stundenlang ransetzen, um einer Person Geld abzuziehen. Aber dafür sind es dann meistens tausende Euro, die sie der Person klauen. Ich würde jetzt auf jeden Fall einen weiteren Freund einstellen. Luis, aufwachen! Ah, er braucht einen Energy-Drink. Augenblick. Ah, holen wir kurz einen Energy-Drink. Hier, Luis, aufwachen. Ah, sehr gut. Oh, wer ist das denn? Wer ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ah, ich muss 100 Leute betrügen für mehr Dekorationen. Perfekt. Wie viel Betrug habe ich denn schon? Ich habe schon 14 Leute betrogen. Perfekt. Gut, dann machen wir einfach mal weiter hier. Kurz nochmal ein Upgrade kaufen für schnelleres Scam. Und dann rufen wir mal wieder jemanden an. Hallo, mein Kind. Du hast so schöne Haare. Ich glaube, ich habe deine Mutter in den Nachrichten gesehen. Pfannkuchen oder Waffeln? Was? Die Gespräche sind so random. Ich liebe es. Es hat alles keinen Bezug auf gar nichts, aber am Ende kriege ich einfach die Nummer. Ich finde es so schön, dass sie Sprachausgabe gemacht haben. Natürlich leider auf Englisch. Aber es ist so geil. Ich kann Leute anrufen. Hallo? Möchtest du Bücher lesen? Ich glaube, ich mag keine Apfelsaft. Ich kann deine Zähne nicht finden. Anime ist kein richtiges Land. Hier, meine Kreditkarte Nummer 7194. Alles klar, 7194. Und dann gönnen wir uns einfach mal deine Moneten. Aber wir brauchen wirklich mehr Geld pro Scam. Also gehe ich nochmal auf mehr Geld pro Scam. Und dann können wir noch ein bisschen schnelleres Scamming kaufen. Aber das, ist dann, das sind dann wirklich die Scams meiner Freunde hier, ne? Schon wieder? Alter. Kommt hier noch ein Energy Drink. Das kann doch nicht angehen. Da gehe ich einmal kurz rüber. Zu arbeiten, ihr schlaft alle ein. Nutzlos, wirklich. Ach ja. Machen wir mal den nächsten Scam Call. Wer ist das? Was ist deine Lieblingsfarbe? In 1893 hat der US-Supreme Court darüber verfügt, dass Tomaten Gemüse und keine Früchte sind. Ja, und das ist einfach eine Lüge. Äh, kann ich eine Matchbox... Kennt ihr Matchbox? Sowas wie Hot Wheels. Safe, kennt ihr das? Jupiter hat mehr als 80 Monate. Dankeschön für diese Informationen. Und danke für die Kreditkartennummer. Dann gönnen wir uns mal deine Moneten. So, voll entspannt. Oh, ich weiß nicht, was mit meinem Computer passiert ist. Message from still loading. Okay. Still loading, ach so. Was ist mit deinem Computer passiert? Ich brauche einen Hammer, um das zu reparieren. Alles klar. Holen wir uns einen Hammer. Na ah, hier. Ich habe doch alles parat, was man so brauchen kann. Augenblick, wir haben das gleich. Punkt. Geht wieder, perfekt. Und Louis ist eingepennt. Ah. Luis Louis. Schon besser, nicht wahr? So, dann machen wir mal den nächsten Anruf. Ring, ring, Howdy. Ich vermisse Ronald Reagan. Danke, schön, dass du eine neue Uhr hast, die Lieder singt. In welchem Jahr befinden wir uns eigentlich? 2001? Ich koche gerne Steak im Wasser. Nein, Ronald Reagan, nicht Franklin D. Roosevelt. Na gut. Was? Was ist passiert? Oh oh. ist is der internal Revenue-Service. Ich nicht. Ich koche gerne Steak. Es ist Zeit, dass du deine Steuern bezahlst. Nein, nein, keine Steuern. Nein, nix Steuern. Nein. Das ist meine einzige Reaktion, die ich habe. Einfach nein. Ich habe 20 Dollar... Steuerhinterziehung? Ne, Steuerhinterziehung brauche ich nicht. 20 Dollar Steuern? Ich brauche die zurück, hallo? Steuern? Oh, ich glaube, ich kriege meine Steuern nie zurück. Leute, schlechte Nachrichten. Wie? Was ist los mit dir? Ich ein Eimer, um zu helfen. <lacht> ja, alles klar, warte, ich hole kurz einen Eimer. Ähm, Marm-Schüssel. Hier, da, du kannst da reinmachen. Sehr gut. Luis! Ach, Mensch! <lacht> Jedes Mal, wenn ich zu dir gucke, schläfst du. So. Ring, ring. Hallo? Du hast wunderschöne Haare. Halte dich fern von den Pilzen, mein Kind. Gefällt dir Mongas? Meine Mutter hat mir ein pinkes Pony gekauft. Meine Kreditkartennummer ist 7336. Ich kann gar nicht so schnell übersetzen, weil ich warten will, bis die ihre Voiceline fertig hat. Okay. Ich kaufe auf jeden Fall mehr Geld pro Scam. Oh, was bedeutet Windows löscht System 32? Nein! Ach, komm schon! Ah, warte, ich wurde den Hammer. Nicht System 32 löschen. Oh, hat schon jemand anderes repariert, oder wie? Na gut, dann machen wir einfach weiter. Ein bisschen schnellerer Geldtransfer ist immer gut. Ein bisschen schnelleres Scamming ist immer gut. Noch schnelleres Scamming. Perfekt. Und dann rufen wir wieder jemanden an. Ich glaube, ich krieg pro scam -Call immer nur 10 Euro. Was ist dein Lieblingsbaum? Ja, da ist ein Affe in deinem Kühlschrank. Ich liebe Amerika. Ich sollte dich zurück nach Australien schicken. Hier, meine Kreditkartennummer. Das ist so schön, dass die, die mir einfach geben. Das waren damals auch andere Zeiten. Damals hat man sich ja verabschiedet mit seiner Kreditkartennummer am Telefon. Zum Glück machen das die Leute heute nicht mehr, weil das ist tatsächlich ein bisschen gefährlich. Hallo, mein Kind. Wo sind deine Enkel? Mein Sohn spricht kein Spanisch. Ich glaube, dass du lügst. Warte, warum ist das jetzt übersetzt und das war vorher nicht übersetzt? Aber okay, dankeschön. schön. Wieder Cash gemacht, dann wieder ein Upgrade. Oh, kann ich mir immer noch nicht leisten. Ich will mehr Geld pro Scam. Kann ich den Hammer. Zurücklegen? Ich habe die ganze Zeit einen Hammer. Warte, ich drop den einfach. Das geht nicht. Na gut. Ey, nicht schlafen. Hier. Ah, oh, Luis braucht einen Eimer. Bald gehen uns hier die Eimer aus. Louis? Schön. Toll gemacht. Gut. Dann machen wir mal den nächsten Scam-Call. Hallo? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Das hast du mir doch vorhin schon gesagt. Und ich glaube immer noch, dass du lügst. Du hast noch eine Kreditkartennummer, Oma? Okay. Dankeschön. Jetzt kann ich mir auch noch kein Upgrade kaufen. Komm schon, Louis. Hol kurz das Geld rein. Perfekt, mehr Geld pro Scam. Jetzt kriegen wir 9 Dollar pro Scam. Könnt ihr euch das vorstellen, Leute? Das wird gefeiert. Gefeiert? Gefeiert? Okay, ihr feiert schon. Was gibt es hier denn alles so für Gamepässe? Hm. Oh, es gibt ein paar ziemlich teure Gamepässe. Aber ganz im Ernst, ich, die sind es mir irgendwo alle nicht wert. Also, lass ich es sein. Aber ich könnte ja mal wieder einen neuen Freund an... Oh, ihr braucht schon wieder einen Eimer. Ist der letzte Eimer etwa voll? Ich glaube, die machen sich einen Spaß daraus. Hier, viel Spaß damit. Ah, okay. Perfekt. Ihr macht das schon? Wir werden jetzt auf den nächsten Freund sparen. Los geht's. Hallo? Hallo. Wo bist du? Dankeschön, Chris, dass du mir sagst. Aber wie gehst du? Okay, danke schön. Das war das erste Mal, dass eine Antwort von mir irgendwie Bezug auf seine Nachricht hatte. Oh nein, jemand hat was gesagt. Jetzt habe ich den nächsten Call gestartet. Schöne Haare, ich muss schnell skippen. Ich habe auch seit 14 Jahren kein Bacon mehr gegessen. Was? Was? Die Oma hat gerade gesagt, ich werde im Blut meiner Feinde baden. Alles klar, Oma. Okay, okay. Ah, ihr schon wieder. So. Warte, wie oft macht ihr denn eure Eimer voll? Woher nehmt ihr das eigentlich? Ihr erinnert euch nur von Monster. Ja, so hört sich das auch an. Na gut. Weiter geht's. Oh, ne, Ich habe genug Geld. Sehr gut. Talan. Wieso? Wer bist du? Felix! Ja! Aber dein Hut, Felix. Felix. Ach, stimmt, du kannst durch den Fernseher gar nicht richtig sehen. Daran habe ich nie gedacht. Der arme Felix, der ist immer blind. Kein Wunder, dass er so schlecht in Hide and Seek ist. Schreibt ihm mal in die Kommentare, dass er schlecht in Hide and Seek ist. Beim letzten Hide Seek hat er extra diesen Hut abgesetzt. Na gut, rufen wir mal wieder jemanden an. Hallo? Was ist dein Lieblingsessen? Ein Augenblick, ich habe meinen Hut verloren. Ähm, was ist dein Lieblingsbuch? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Hier ist meine Kreditkartennummer. Krass, dass die auch so kurze Kreditkartennummern haben. Oh, uh, I don't know. Irgendwas ist mit meinem Computer passiert. Felix? Ah, Felix. Ja, warte, ich hol den Hammer. So ein Felix-Moment. Ach, sie auch und Louis schläft. Okay, Louis. Typischer Louis-Moment mal wieder. Immer wenn ich in den Raum reinkomme, egal weswegen, Louis hat immer was. Der sagt mir nicht mal Bescheid. Felix hat mir wenigstens Bescheid gesagt, dass sein Computer nicht mehr geht. Ihr merkt euch das einfach. Wenn der Computer kaputt ist, nimm Hammer, klopp einmal rauf, geht wieder. Und Louis, du kannst dir auch gerne die Monster selber holen. Und den Eimer. So, dann machen wir mal den nächsten Scam. Audi, Barbecue-Sauce. Ich glaube nicht, dass du das gesagt hast. Meine Mutter schneidet mir die Haare. Ich sag das nicht. Ich liebe diese Gespräche, aber irgendwann wiederholen sie sich auch. War ja klar, dass sie sich irgendwann wiederholen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon ein gutes Business. Ich muss Eimer kacken, bitte. Alles klar. Dann kriegst du halt einen Eimer. Felix, dein Computer ist schon wieder kaputt. Okay. Krass, dass bei Louis auch nichts kaputt ist. Das ist so ungewöhnlich. Okay, Louis ist auch gerade noch in einem Call. Aber haben wir jetzt schon... Wir haben 101. Okay, jetzt können wir uns Dekoration kaufen. Yay. Wir haben 101 Personen betrogen. Wow, ein Wasserspender und eine Lampe. Wir haben es geschafft im Leben. Aber wir können Praktikanten einstellen. Oder dann, ein warum kostet uns ein Praktikant Geld? Das sehe ich nicht ein. Ach, Louis. Einmal kurz umgedreht. So typisch. Ich habe dich gerade noch gelobt, dass bei dir mal nichts schief läuft. Aber ich würde sagen, wir haben uns jetzt schon langsam ein richtiges Business aufgebaut. Wir müssen gar nicht mehr selber scammen. Ich meine, die machen das ja schon viel besser für uns. Ich muss eigentlich nur noch so zweimal reinpayen in mehr Geld pro Scam. Hier, machen wir einmal. Jetzt verdienen die schon pro Scam genauso viel wie ich. Und dann haben wir noch genug für schnelleres Scamming. Perfekt. Und jetzt mache ich selber nochmal einen Scam, weil ich gucken möchte, ob ich dafür immer noch nur 10 bekomme. Orangensaft? Die... Wa warum haben die Römer Urin als... Nein, das haben die nicht. Tennis-Ellenbogen. Meine Mutter? Keine Ahnung, wie alt ja. die ist. Wisst ihr, wie alt eure Mutter ist? Also schreibt mir nicht in die Kommentare, wie alt eure Mutter ist, aber schreibt mir mal rein, ob ihr das wisst. Weiß man das? Meine Mutter ist 29 und das schon seit 30 Jahren. So, natürlich. Ich komme in den Raum und sofort geht's wieder los. Was soll denn das? Hier ein Eimer, hier ein Energy, Felix. Es ah, ist nicht zu fassen. Das sind wie Kinder. Hier ein Hammer. Furchtbar, so eine Teamleitung zu sein. Es war schöner, als ich noch selber gescammt habe. Ach, wisst ihr noch die guten Zeiten, wo ich mich selber darum kümmern konnte. Inzwischen muss ich mich um diese drei erwachsenen Kinder kümmern. Naja, nächster Scam-Call. Hallo? Ich bin absolut deiner Meinung. Nee, hier ist das FBI. Ich... Stinken. Wie, wie, wie riecht bitte ein nasser Hund an einem Sonntag? Riecht der anders als an einem Samstag? Hä? Was ist dein Lieblingsbaum? Du erinnerst mich an meinen Frosch. Hier ist meine Kreditkartennummer. Dankeschön. Die 1 sieht so aus, als ob sie abgeschnitten ist. Wir tun das alle für Pubba. Löschsystem System 32. Komm, hilf mir bitte. Luis! Du weißt ganz genau, was System 32 bedeutet. Du bist kein Idiot. Du machst das mit Absicht. Ich kenne Luis. Der macht das wirklich mit Absicht. Ah, ja, hier, Felix. Du kriegst auch einen Eimer. Und du bist dann auch noch eingeschlafen. Klassiker. Gut, 200. Das heißt, ich kann einen weiteren Freund einstellen, um den ich mich dann wieder kümmern muss. Oh Gott. Wer ist es? Ich bin mir gerade nicht sicher, wer das ist. Wer ist das? Ich muss gerade durch meine Freundesliste gucken, ob da jemand drauf ist, den ich nicht kenne. Ah, jetzt fängt das schon wieder an mit euch. Leute, ich war gerade dabei, auf meine Freundesliste zu gucken. Energy. Ah. Eimer. Oh, niemand. Ah, doch, du brauchst einen Eimer. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Und Hammer. Du auch? Alles klar. Holen wir dir auch noch einen Hammer. So, jetzt gucke ich aber mal durch meine Freundesliste. So viel sind da nicht dran. Ach, das ist Tani auf seinem zweiten Account. Ich wollte die ganze Zeit sagen, der erinnert mich an Tani. Aber Tani hat doch nicht diese Haare. Das ist Tannis Zweit-Account. Ah, okay, okay. Jetzt ist Tanni auch dabei, schön. So, Leute, ich habe jetzt nochmal den Server gewechselt, weil ich von Zuschauern belästigt wurde. Joint mir nicht in irgendwelche Spiele nach und lauft nicht die ganze Zeit in mich rein, sonst werdet ihr blockiert und dann könnt ihr mir nie wieder nachjoinen. Oh, was ist denn hier jetzt los? Dralu? Jetzt arbeitet Dralu zweimal für mich. Und Tani. Oh Gott, die Augenbrauen sind auf Tannis... Oh Gott, Tanni ohne Augenbrauen. Und Snoop, dessen Skin scheinbar noch nicht geladen hat. Alles klar. Louis ist raus, dafür ist Dralu jetzt zweimal drin. Warum kann Dralu zweimal hier arbeiten, hä? Aber okay, meinetwegen. Ich kann damit leben. Wir machen jetzt noch einmal hier PC hochfahren. Nochmal jemanden anrufen. Ring, ring. Hello? Hallo? Ich sag dir gerne die Wahrheit. Mein... Ach, du schon wieder? Du solltest Skifahren lernen. Wer hat dir beigebracht, so zu singen? Ich habe gar nicht gesungen, aber danke schön. So, und dann gehen wir mal in die Upgrades rein und kaufen uns mehr Geld pro Scam. Das ist schon ziemlich teuer, mehr Geld pro Scam, aber es lohnt sich. Dementsprechend, ich kriege gerade kein neues Geld. Ich wette, die sind schon... Ja, die sind alle wieder am Pen. Ah, okay. Ich brauche Geld von euch, sonst könnt ihr kein weiteres Geld verdienen. So, alle sind wieder wach, außer der zweite Dralu, der muss natürlich schiffen. Dralu, wie kannst du denn an zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig arbeiten? Aber okay, jetzt kann ich mir hier mehr Geld pro Scam kaufen. Perfekt. Und ich glaube, ich werde euch einfach überwachen müssen, ne? Ja, sehr schön. So, die nächsten zwei Sachen sind. Ich kann weitere Freunde einstellen und. Oh, meint ihr, ein Praktikant würde. Natürlich, ein Praktikant ist dafür da, Leuten Kaffee zu bringen. Dann ist er bestimmt auch dafür da, den Leuten die Scheißeimer zu bringen. Ich will wirklich niemandem mehr Scheißeimer bringen müssen. Wir müssen unbedingt die 400 Dollar für den Scheißeimer-Praktikanten zusammenbekommen. Alles klar, jetzt wird's richtig gehasselt. Los geht's. Hallo? Ronald Dragon. Favorite food? Yeah. Dankeschön. Ach, komm schon, jetzt geht das wieder los. System 32 soll man nicht löschen. Ah, zum Glück kann man System 32 fixen, Dralu, indem man mit dem Hammer draufhaut. Punkt. So, dann hat noch jemand ein Problem mit seinem Computer und zwar Tani. Tani. Und, und die anderen beiden müssen... Dralu, ich hab dir doch vorhin schon einen Eimer gegeben. Du kannst mir nicht sagen, dass der Eimer voll ist. Leute, wie viel... Danke, Dralu. Ich find's schade, dass sein Skin nicht lädt. Ach, wenn sein Skin nicht lädt, dann ist das wahrscheinlich Craft, das alte Account. Ich bin mit Craft des alten, gebannten Account immer noch befreundet, weil sein alter Account bezahlt immer noch zum Simulator X Privatserver. Und das soll man ja nutzen, nicht wahr? Henry, wie geht's? Ich hasse Country-Musik. Okay, ich leg auf, nachdem ich dir sage, ich bin heimlich ein Alligator. Insgeheim? Selber. Dankeschön. Ach, CDev2, ich hab's gewusst. Er schreibt einfach nur... Ah, gut, dann gucken wir mal, was Crafter möchte. Ach so, er ist eingeschlafen. Das ergibt Sinn, dass er dann Müll schreibt, wenn sein Kopf auf die Tastatur fällt. Und Dralu 1. Braucht jetzt auch noch einen Eimer. Wir hättest Dralu 2 ja mal fragen können. Aber hier, bitteschön. Wir haben das Geld fast zusammen. So, hier noch einen Anruf. Nein, ich bin nicht, Tischer. Aber läuft denn ihr Kühlschrank? Oh, dann kennst du den Witz schon. Ähm, ich brauche eigentlich nur dein Geld. Wie viel kannst du mir zahlen? Ja, Dankeschön. Gut. So, das restliche Geld verdienen meine guten Freunde natürlich. Lass mich raten: Eimer und Energy natürlich. Bitte sehr, Crafter. Aber praktisch, dass äh, gebannte Spieler hier auch noch für mich arbeiten können. So, bitte sehr. Und jetzt ein Praktikant. Warte mal, ist der Praktikant? Der Praktikant ist einfach. Ist das so gewollt? Ich glaube, das ist so gewollt. Der Praktikant ist einfach Tani. Ey Tani, ich schlag dich mal. <lacht> du bist der Beste Boss in der Welt. Ich liebe es hier zu arbeiten. Ja, das glaube ich dir. Haha. <lacht> Ja, ein Praktikant sein ist wundervoll, das glaube ich dir. Ey, warum furzt du? Ich bin lieber hier als zu Hause mit meiner Frau und den Kindern. Es interessiert mich nicht, dass ich nicht bezahlt werde. Das ist gut. Aber schön, dass Tanni hier einerseits als Praktikant und andererseits als ehrenamtlicher Freund arbeitet, aber ohne Augenbrauen. Das sieht so weird aus. Ey, Tanni, Tanni braucht rein Eimer. Na los. Gib ihm meinen Eimer. Ey, das ist so perfekt. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern. Ich kann jetzt einfach chillen, oder wie? Gucken wir mal nach, was wir uns für Upgrades kaufen können. Ich würde sagen, schnellerer Transfer Speed und schnelleres Scamming sollte man immer dabei haben. Perfekt. Warte mal, kann ich das Wallpaper ändern? Ah, Tapeten ändern. Das kostet mich fünf... Aber dann kann ich sowas x-beliebigen ändern, nicht wahr? Ich wüsste aber nicht, was... Dralu... Ich muss... Dralu schreibt einfach... Ich muss kacken. Danke, dass du so direkt bist. Aber das schreibt nicht mir, schreibt das den Praktikanten, ja? Ach, kümmere dich um Dralu. Und kümmere dich um den PC vom anderen Dralu. Na los. Und kümmere dich um den PC von Crafter. Na los. Na los. This job makes me smile. <lacht> Mich macht es auch glücklich, einen Praktikanten zu schlagen. Nicht wahr? Da hinten jemand schläft. Wach, weg auf. Weg auf! Na los. Das ist der beste Job aller Zeiten. Ich habe einfach ein funktionierendes Scam-Call-Center. Und keine Konkurrenz, weil ich auf einem Privatserver bin. Ach ja. Aber wie in jedem Tycoon beginnt jetzt der Teil, in dem ich einfach ganz lange warten muss, bis ich ganz viel Geld gefarmt habe. Aber ich liebe es hinzuschlagen. Okay, einmal kurz gucken, wie viel kosten mich Upgrades. Ich würde vorher noch ein bisschen in Upgrades reinpayen. So, Crafters eingeschlafen. Tani, kümmere dich drum. Sehr gut. Und dann warten wir hier einfach mal. So, da bin ich wieder. Und ich bin hier, weil zwischenzeitlich wurden mir schon wieder Steuern abgezogen. Ah, die wollen immer meine Steuern haben. Aber wir haben ein bisschen Geld bekommen. Mein Praktikant hat auch gearbeitet. Wunderbar. Dann werde ich meinen neuen Freund einstellen. Und diesmal ist es... Ach, Craft auf seinem neuen Account. Alles klar. Dann stellen wir den nächsten Freund ein. Und es wird... Please? Victor! Victor arbeitet jetzt auch für mich. Endlich. Und dann kann ich nur für 50 Dollar mein Büro schon erweitern. Warte, 250 Betrug habe ich easy. Wir haben eine Couch! Wir haben eine Couch! Wir haben es endlich geschafft, Leute. Das Beste ist, wir haben nicht nur... 250 Leute betrogen. Wir haben 500 Leute gescammt. Yeah! Fernseher kann ich mir noch nicht leisten. Aber wie geil ist das denn? Dann gucken wir mal hoch, wie es hier aussieht. Unser Business ist ja am Boomen. Warte, es geht noch weiter hoch. Okay, für 7000 Betrug gibt es ein Kinderbecken. Ist damit ein Bällebecken gemeint? Wie cool wäre das denn? Ah, ich glaube, hier oben brauchen wir neue Praktikanten, wenn wir hier Freunde einstellen. Ein Freund kann man aber einstellen kommen. Und es wird nochmal Victor. Victor ist so ein guter Arbeiter. Er ist einfach zweimal vorhanden. Ich habe aber das Gefühl, dass mein Praktikant sich nicht um Victor kümmern wird, wenn Victor da oben arbeitet. Hast du gerade versucht, Victor mit einem Hammer zu erschlagen, Tani? Das ist aber frech. Deswegen mag ich den richtigen Tani auch mehr als dich. Du bist nur Tani Bonnie, aber das ist der richtige Tani. Der richtige roblox Tani. Hier, nimm. Ne? Tani kann das irgendwie nicht alleine. So, für die nächsten 700 würde ich sagen, nehmen wir ein Upgrades und gönnen uns mehr Geld pro Scam. Victor schreibt, ich helfe meine Pants Hilfe. Okay, ich glaube, Victor braucht Hilfe in seiner Unterhose. und Das scheint nicht der Victor zu sein. Also gehe ich kurz hoch, Victor zu helfen. Victor, ich rette deine Unterhose. Hier, bitte sehr. Perfekt. Wo wären wir nur, wenn ich Victors Unterhose nicht helfen würde? So, ich könnte mir auch mal einen besseren Schreibtisch leisten. Finde ich persönlich jetzt. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall viel schnelleres Scam. Aber die Upgrades, die gehen jetzt auch nicht so schnell voran. Ich würde sagen, wir machen selbst noch mal einen Anruf. Ring, ring. Hallo, wo bin ich? Ein Giraffen und Menschen haben die gleiche Anzahl an Knochen in ihrem Nacken. Ah, wohl, eine Giraffe hat einen ziemlich langen Hals. Äh, was ist deine Lieblingsfarbe? Das hast du mir schon mal gesagt. Ja, okay, dankeschön, Kreditkartennummer. Ich lege besser auf, bevor der mir noch mehr über Tomaten erzählt. Opa, ich wünsche, ich krieg dich irgendwann zurück. Dralu, ich habe ein Virus. Du hast ein Virus auf dem Computer? Hau ihn mit dem Hammer. Sehr gut. Es ist wunderschön, wie die Leute hier einfach arbeiten. Ach, Victor, warum musst du die ganze Zeit scheißen? Ich muss wirklich sehr viel mehr Geld sparen, damit dieses Callcenter endlich profitabel wird. Aber ich würde sagen, das machen wir in einem weiteren Video. Ich kaufe mir jetzt hier nochmal ein bisschen Upgrades. Das wär's dann aber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt schaut euch bitte irgendein Video, das in der Endcard ist, an. Bis dann und... Ciao!